Hallo und willkommen zurück. Wir sind es wieder mit dem glutenfreien Podcast. Ich bin der Chris Marquardt und mit mir ist meine Mutter, die Trudel Marquardt. Halli, hallo. Halli, hallo. Endlich mal wieder. Wir haben uns ja wieder lange ja. Zeit gelassen, aber ähm, es könnte sein, dass die Sendung in Zukunft wieder etwas häufiger und regelmäßiger kommt. Ja. Aber da erzählen wir jetzt noch nichts. Da Nee, warte mal erst mal, wie es wird. Gell? Genau, aber ähm, wir arbeiten da an was. Also es besteht ja. eine ganz gute Chance. Wir haben heute wieder Fragen ähm, zur glutenfreien Ernährung. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir eintauchen, wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner, keine Ernährungsberater. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen mit der Diagnose Zöliakie. Ähm, du bist seit über 20 seit Jahren. Seit 25 Jahren, 25, genau. Das ist unglaublich. Habe ich die Diagnose Zöliakie? Und hast dich auch sehr intensiv beschäftigt, gekniet. ja, das ja, genau. kann ich bestätigen. Ja. Ähm, ja, gehen wir doch gleich mal von vorne los. Ähm, übrigens für alle, die das jetzt hören, ähm, wir machen den Podcast ja immer schon als Audio, aber wir machen ihn seit Neuestem auch auf Video. Das heißt, ähm, solltet ihr uns mal sehen wollen oder vielleicht, wir zeigen jetzt auch immer wieder Dinge hier im Podcast, ähm, dann schaut doch mal rein, das ist auf YouTube und es gibt bei uns in der Beschreibung zur Sendung auch einen Link zu dem Video, braucht ihr einfach nur draufklicken oder drauf tippen mit dem Finger und dann könnt ihr es euch anschauen. Ja. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich in meinem Alter sowas noch mache, aber man ist einfach nie zu alt, um was Neues anzufangen. Ach, das Vor alt. allen Dingen, wenn man so einen tollen Sohn hat, der das macht. Dankeschön, aber alt, Alter ist ja hier, ne? Alter ist ja… Ja genau. Äh... Und da bin ich ja jung. Genau. Und zwar sehr. Ähm, Lass uns mal loslegen. Und zwar die Dagmar schreibt uns, hallo liebe Trudel, habe dich auf Instagram und Facebook gefunden und nun auch hier. Ich habe einmal eine Frage betreffend der verschiedenen Mehle. Ich wohne in Amerika und habe keinen Zugriff auf die verschiedenen Mehlsorten von Share, die immer erwähnt werden. Also keine Mischung für Brot, Kuchen und so weiter. In der Hinsicht sind wir hier noch Entwicklungsland. Ich habe verschiedene glutenfreie Mehlsorten hier, aber die sind alle einheitlich. Meine Frage an dich, kann man auch selbst mischen? Gruß aus dem zu warmen North Carolina. Also erstmal kurz vor mir, Grüße nach North Carolina, da war ich auch schon, das ist eine äh, sehr hübsche Gegend und, ähm, und wir werden in Amerika gehört, hallo, das ist das doch toll, oder? Das finde ich doch klasse. <lacht> ähm. Ja, finde ich auch und Dagmar, ich kann dir da bestimmt helfen mit meinen Tipps, also es gibt auch Leute, weißt du, die auch solche Mehlmischungen nicht gut vertragen und da habe ich dann mal angefangen eigene Mehl zu mischen, Geh einfach mal auf die Website in die Kategorie Grundrezepte. Ich zeige das mal kurz hier. Das zeig können wir das natürlich mal, ja. jetzt auf Video ganz toll machen. Also wie gesagt, wer das jetzt nur hört, ähm, auf dem Video kann man es auch sehen. Ähm, das hier ist die Website mit dem glutenfreien Kochbuch. Das ist also auf glutenfrei-kochen.de. Und dort gibt es diese ganzen Kategorien. Und äh, da gibt es die Kategorie Grundrezepte. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kriegt ihr eine Umfangreiche Liste von verschiedenen Grundrezepten und unter anderem sind da die Mehlmischungen drin. Ja, verschiedene Mehlmischungen. Ich habe auch Mehlmischungen, die ohne Maismehl sind, weil es gibt einfach Leute, die den Mais nicht vertragen. Mhm. Und du musst dann halt mal schauen, ob du diese Einzelmehle kaufen kannst, was dann eben wichtig ist, wenn du Mehle mischst, dass du immer etwa zwei Drittel Mehl nimmst und ein Drittel Stärke und da bevorzuge ich die Tapioca-Stärke, weil die eine unglaublich gute Bindefähigkeit hat und die kriegst du garantiert in den USA. In Asialäden kriegt man die äh, super günstig zu kaufen und ich möchte nicht mehr ohne die leben. Hm. Ich, ich mache mal eins auf. Also nehmen wir mal das ganz normale Grundrezept Rudels helle glutenfreie Mehlmischung. Wenn man da klickt, dann kriegt man ähm, relativ einfachen. Ne? Also das ist jetzt, Was ist hier drin? Reismehl, Goldhirsemehl? Kartoffelstärke, Klebreismehl, tapioca -Stärke. Du hast noch, äh, noch gemahlene Flohsamenschalen drin? Ja, die sind eigentlich auch äh, im glutenfreien Backen ganz wichtig, aber ich schätze, dass du die auch kaufen kannst, mhm. weil die helfen dir einfach, dass dieser Teig dass die Feuchtigkeit besser im Teig bleibt und das Gebäck nicht so krümelig wird. Da ich also dann versuch die mal zu kriegen. Genau, da würde ich dann vorschlagen, dass du mal nach Psyllium suchst. P-S-Y-L-L-I-U-M. Das könnte... Das ist der lateinische Name für diese Pflanze. Und ich glaube in Amerika könnte man es darunter wahrscheinlich besser finden. Mhm. Und dann hast du hier noch Xanthan drin. Das ist auch ein... ja, das macht es geschmeidiger, oder? Ja, das macht den Teig einfach elastischer und ist auch super gut, aber immer nur höchstens, also die Mengen nehmen, die ich angebe, eingestrichener Teelöffel sowohl vom Xanthan als auch von den Flohsamenschalen unter 500 Gramm Mehl, nicht mehr, weil sonst wird der Teig äh, nachher wie Kaugummi oder <lacht> wollen wir nicht, oder wie eine Schuhsohle, ja. das also auf nicht. jeden Fall äh, versuch mal diese Stoffe zu kriegen und das Xanthan hört sich wieder fürchterlich chemisch an, ist aber ein natürlicher Stoff. ist ein Zuckerstoff, der durch irgendwelche Bakterien zu dem wird, zu diesem Xanthan. Mhm. Und äh, keine Angst davor, es darf in Deutschland in der Bioküche verwendet werden. Also kann es nicht ganz schrecklich schlecht sein. Gell? Nicht wirklich. Ähm, hier steht noch als Bemerkung, das Mehl eignet sich für Kuchen, Kekse, Weißbrot oder Brötchen. Schauen wir uns noch mal ein anderes an. Ähm, welches würdest du vorschlagen? Hier gibt es die mit Bananenmehl oder die dunkle Mischung. Ja, das Mischung? ist für die, die, also ja, das mit Bananenmehl ist übrigens auch toll. Das schmeckt dann aber nicht nach Bananen. Das sind Kochbananen, die da eben okay. äh, getrocknet und gemahlen werden und die haben eine unglaublich gute Bindefähigkeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass du sowas auch Kaufen könntest. Oder guck doch mal nach einer dunklen Mehlmischung. Die dunkle so, Mehlmischung haben wir hier noch, die dunkle, dunkle glutenfreie Mehlmischung. Die kommt mit Buchweizenmehl oder Kastanienmehl, Hirsemehl, Teffmehl, Maisstärke, Tapiokastärke Traubenkernmehl, Johannesbrotkernmehl und wieder den gemahlenen Flohsamenschalen. Ja. Ja, und probier das einfach mal aus und achte drauf, wenn du die Teige machst, dass du der Teig immer zuerst mal weich ist. Und dass er dann eben nachquellen muss, gerade die Stoffe wie Xanthan und Flohsamenschalen oder auch Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl sind alles Quellstoffe. Und die ziehen die Feuchtigkeit zusammen in diesem Teig. Und deshalb muss der Teig zuerst mal weich sein und nachquellen. Und dann kann man ihn wunderbar verarbeiten. Und ich würde mich total freuen, wenn du mal eine Rückmeldung gibst, wie, was du gekriegt hast und wie es geworden ist, weil das ist dann auch für andere interessant, die in USA leben. Ja. Macht es mal. Sehr schön. Also würde uns äh, helfen. Rückmeldung übrigens gerne auf unserer Podcast-Seite und auch hier in der Beschreibung zu dieser Sendung gibt es einen Link. Äh, Fragt Trudel. Das ist ein Formular, da könnt ihr dann Fragen und auch Rückmeldungen gerne reintun. Und ähm, die haben eine gute Chance, hier in dieser Sendung zu landen, äh, so wie jetzt zum Beispiel gerade die Frage von Dagmar. Also vielen Dank und nochmal Grüße nach Amerika. Die auch von mir Grüße. <lacht> genau. Ich war zwar auch schon in Amerika, aber in noch nicht in North Carolina. Das also ist echt eine hübsche Gegend. Und ich würde gerne mal wieder nach Amerika ja. gehen, aber im Moment nicht. <lacht> Im Moment eher eher ungern. <lacht> eher ähm, ungern ja. Die Uschi hat gefragt, ähm, keine Ahnung, ob das dafür geeignet ist. Kann ich den Lievito Madre statt Honig ähm, wegen Reissirup verwenden, das verstehe ich nicht Nee, ganz. wegen FI, wegen äh, Fructoseintoleranz. Ah, Fructoseintoleranz. Ja. Also kann, Das sagt mal FI dazu. Alles klar, also der Lievito Madre braucht etwas, ähm, etwas Süßes, damit er ordentlich ja. aufgehen kann. Und äh, da ähm, hast du, glaube ich, Honig auf der Website, aber Reissirup Honig müsste auch gehen. Ich habe Honig genommen. Ja, natürlich geht es. Und es geht auch, du hast ja auch noch gefragt, ob du anstatt dem Joghurt, den ich angegeben habe, Schaf- oder Ziegenjoghurt nehmen kannst. Ja, das kannst du. Und wie gesagt, mein Lievie-Tomater ist inzwischen mindestens drei Jahre alt und der wird ja dann nur noch angesetzt mit Mehl und Mineralwasser. Also wenn, wenn, du sagst, da ist, wenn du sagst drei Jahre alt, dann heißt das nicht, dass der einmal gemacht wurde und jetzt seit drei Jahren rumsteht, sondern nein, der wird, der wird immer Zeit, wieder aktiviert. Genau. Also er hält sich im Kühlschrank, sagen wir mal drei Wochen Minimum. Ich habe ihn aber auch schon fünf Wochen gehabt, bis ich wieder gebacken habe. Ich mache immer eine kleine Menge, friere ich mir ein für alle Notfälle, wenn er mal kaputt geht. Und äh, wenn du jetzt deshalb, ich sage das jetzt mit den drei Jahren, weil da ist dann keine Spur mehr von Honig oder äh, Joghurt drin und der funktioniert hervorragend und ich glaube alle die ihn schon hingekriegt haben und die damit backen möchten ihn nicht mehr missen. Ja, das kann ich ja. bestätigen, ich hatte am Wochenende jetzt äh, Frühstücksbrötchen mit Lievitomadre und ähm, cool. die waren 1a, die waren sehr sehr gut. Habt ihr die gebacken? Nein, die haben wir bei Monis Eltern bekommen. Und die, die macht auch Ja. Ja, super. Muss mhm. ich Sie mal loben dafür. Finde ich klasse. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, so. so, die letzte Frage ist noch von Mao Wang und äh … Sie schreibt schon mal vorab, freue mich auf die Videos und bin auch gespannt auf die Fragen der anderen Mitglieder. Meine Anregung, es wäre toll, mal in einem Video zu sehen, wie ein, wie dein Blätterteig gemacht wird. Das ist ja doch ein schwieriges Rezept und ein Video wäre sehr hilfreich. Auch gleich mal vielen Dank für die tollen Rezepte und Tipps, die wir immer bekommen. Ähm, danke für die Frage zum Thema Videoproduktion. Ähm, die würden wir total gerne machen. Würden wir wirklich gerne machen, ja. jetzt haben wir aber ein kleines Problem und äh, das liegt jetzt nicht nur am Social Distancing, sondern ähm, so ein Video aufnehmen ist Aufwand und braucht das halt Das kann doch... ich alleine vor allen Dingen nicht machen. Und wir sind ich jetzt… Ich bräuchte jemand, der das mit mir macht. Genau. Und äh, es, das kostet viel, so ein Video zu machen. Ja, es ist Aufwand, und es ist Zeitaufwand, es ist, es ist ein Riesenaufwand. Aufwand und wie gesagt, ich kann es leider nicht allein. Ich würde es liebend gerne machen, aber es geht nicht. Aber ich kann dir eins sagen zum Thema Blätterteig. Ich habe gerade heute wieder die erste Stufe angesetzt. Ihr habt einfach viel zu viel Angst vor dem Blätterteig. Geh mal dran. Der ist nämlich nicht schwierig. Der ist bloß zeitaufwendig. Ich habe jetzt heute zum Beispiel das Mehl mit eisgekühltem Mineralwasser, ein paar Tropfen Obstessig, Salz äh, und Butter grob zusammengeknetet und dann ist wichtig, dass er im Kühlschrank liegt. Den habe ich jetzt irgendwann heute Abend oder morgen, mache ich daran weiter. Ich mache dann heute Mittag, wenn ich Zeit habe, noch die Ziehbutter. Da knetet man dann äh, 100 Gramm Butter mit 30 Gramm Mehl mit einer Gabel auf einer Folie zusammen, macht da draußen ein Rechteck auf dem Brettchen, legt es in den Kühlschrank. Ist auch nicht schwer und dann alles wichtig ist immer kühl, kühl, kühl beim Blätterteig. Am nächsten Tag kommt der Teig wieder raus aus dem Kühlschrank, dann wird der Teig, ich mache ihn immer in vier Teile und mache auch die Butter in vier Teile, rolle es aus, lege diese, diese Quadrat oder Rechteck von Butter mitten auf den Teig und falte ihn von allen Seiten zusammen. Und dann fange ich an zu tourieren. Was bedeutet tourieren? Tourieren bedeutet rollen, ausrollen und dann wird der ausgerollt und wieder zusammengeklappt und das mehrmals, das ist das Tourieren, das ist einfach nicht schwer. Viele denken immer, oh, Blätterteig grauenvoll und schlimm. Aber ich habe jetzt einige, die ihn schon probiert haben und die sagen, es ist einfach genial, dieser Blätterteig. Er schmeckt toll. Er ist, Ich muss sagen, er ist nicht ganz so luftig wie der glutenhaltige, aber er schmeckt super. Und gerade auch mit Butter schmeckt er hervorragend. Aber äh, und, jetzt gucken wir noch ja. mal ganz kurz hier auf der Website, wo wir schon ein Video haben, ähm, mal auf Blätterteig. Ich gebe das hier mal in die Suche ein. Dann finden wir eine ganze Menge Rezepte, wo Blätterteig drin vorkommt und unten bei den genau. Grundrezepten gibt es eben das Grundrezept glutenfreier Blätterteig und da ist das relativ gut beschrieben. Also ich würde behaupten, wenn du dich einfach mal dran traust, Nur Mut. dann wird das auch <lacht> funktionieren. Das ist wie gesagt ordentlich ja. beschrieben. Und, äh, und ja, im, Blog, doch mal. im Blog ist es zusätzlich nochmal mit Fotos in Schritten War? In beschrieben. Deinem Block findet man es ähm, relativ einfach, ne? also hier einfach mal Blätterteig in der Suche eingeben. Da findet ihr ähm, eine schöne bebilderte Strecke mit den ganzen Schritten, mit den, auch mit den verschiedenen Sachen, die man damit machen kann. Korrekt. Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, weil wir hatten immer am zweiten Weihnachtstag gab es bei uns traditionell Pastetchen. Und die haben mir so gefehlt, ich war so richtig traurig und ich wollte dann eigentlich auch für euch nicht einmal mehr welche machen, weil ich ja dann keine essen kann. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, es kann nicht wahr sein, ich will jetzt Blätterteig machen. Und habe dann auch im Internet eine Anleitung gefunden von einer Holländerin, habe die dann aber inzwischen also sehr umgewandelt und back jetzt auf Weihnachten meine Pastetchen ja. und bin happy damit. Ja, und ähm, die sehen nicht nur toll aus, die schmecken auch toll. Wir machen am besten mal einen Link direkt zu diesem Blogbeitrag in die Beschreibung zur Sendung und dann könnt ihr einfach draufklicken und findet das und ich glaube, dann sollte es tatsächlich einfacher sein als äh, nur nach dem Rezept. So. Ja, eben Glutenfree Magazin ist ja auch mal die genaue Anleitung gekommen, aber ja. vielleicht müssen wir das irgendwie auch nochmal ausbauen, diese Beschreibung. Also ich überlege mal, was ich vielleicht noch dran verbessern kann. Ja, ja. und wie, ein Video, wie gesagt, ist schwieriger, als es aussieht, ähm, leider. Aber ich glaube, das sind jetzt doch dann ganz gute Hinweise und vielleicht äh, liebe Mao Wang wird dir das helfen. So, das wir sind am doch. Ende der Sendung angekommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und äh, wie gesagt, hoffentlich bald etwas regelmäßiger, etwas häufiger. Bis dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und ähm, solltet ja. ihr... <lacht> ha, jetzt kriege ich noch Heuschnupfen. Äh, solltet ihr noch äh, ein bisschen mehr wissen wollen, wir sind auf glutenfrei-kochen.de podcast. Hier oben steht's über uns. Und ähm, dort, wie gesagt, auch der große grüne Knopf mit fragt Rudel. Wir freuen uns auf eure Fragen. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Macht's gut. Tschüss. Macht's ganz gut. Ciao.